Hallo und willkommen bei Planierung. Mein Name ist David Fuchs. Heutiges Thema, es soll darum gehen, wie kann ich einen neuen Boden in so einen großen Raum reinlegen. Renovieren, einfach gemacht, schnell und simpel einen Boden reinlegen auf einen vorhandenen Boden. Man sieht auch sehr, sehr schön, es sind zwei Räume, die man trennen und aufmachen kann. Das heißt, es soll in einem Look durchgehen. In diesem Video soll es nämlich darum gehen. Und ich möchte Ihnen das präsentieren, wie, mit welchem System Sie es am besten machen. Zum Beispiel mit dem Planeo Science Stick. Folgen Sie mir in diesem Video, schauen Sie sich das an, ich werde Ihnen ein paar Neuigkeiten zeigen. Ich würde Ihnen jetzt gerne noch ein paar Punkte zu dem Raum geben, sodass Sie vielleicht dort ein paar Eckdaten parallel haben und sagen, so ähnlich ist es bei mir auch. Wir haben hier einen Raum von ca. 160-170 Quadratmeter. Der wird hier dann und wann durch die Versammlungen und je nachdem, wie, was hier stattfindet, getrennt. Und meistens ist es aber auch auf. Auf der linken Seite haben wir ein PVC, auf der rechten Seite haben wir ein Linoleum, angrenzend. Sieht im Moment hässlich aus, das Material ist ja recht alt. Man möchte aber das hier nicht zwei Wochen schließen, weil man alles rausreißen muss, schleifen muss, spachteln muss und dann erst wieder einen neuen Boden auftragen muss. Man möchte nur innerhalb von ein, zwei, drei Tage alles malern, neuen Boden reinlegen und sofort den Betrieb wieder starten. Das könnte vielleicht bei Ihnen interessant sein wenn Sie ein Ladellokal haben, übers Wochenende renovieren wollen oder wenn Sie irgendwo einen öffentlichen Bereich haben, wo sehr viel Publikumverkehr ist und sagen, auch da kann ich nicht sehr lange schließen, weil der Verkauf muss weitergehen oder vielleicht auch in einer Mietswohnung, je nachdem. Genau da ist der echte Vorteil bei dem PlanDeo Science Stick. In dem Video möchten wir Ihnen das zeigen, wie einfach das ist, wo die richtig schönen Vorteile sind, eine durchlegende Verlegung zu machen und wie angenehm das Material an sich in der Verarbeitung ist. Folgen Sie dem Video, schauen Sie sich das an und schauen Sie, wie sich der Raum verändert. Wir sind jetzt mit den Malerarbeiten soweit durch, Wände sind weiß gestrichen, wir wollen mit dem Bodenbelag beginnen und wie wir schon gesagt haben, wir wollen jetzt hier nicht kleben, einen Vinylboden oben drauf kleben, wir wollen hier ein, ein System aufbauen mit dem Planeo Science Stick mit dieser Dämmmatte und gleichzeitig ist es aber auch unser Kleber, sozusagen. Da legen wir nachher die vinyl drauf. Wie funktioniert das? Wie kriegt man das hin, dass man das vollflächig 17 Meter Durchgang hinbekommt? Wir starten jetzt und wollen zuallererst die Silent Stick vollflächig ausbreiten. Da werden wir Ihnen gleich ein paar äh, Tipps noch geben, wie Sie es am besten machen. Folgen Sie mir, ich zeige Ihnen das. Noch ein paar Anmerkungen, bevor ich jetzt vollflächig die, die Silent Stick ausbreite. Sie können dieses System auf Fliesen drauf verarbeiten, auf alle harten, festen Untergründe. Hier ein alter PVC soll drin bleiben, verklebt. Es muss ja halt innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit hier äh, der Betrieb wieder aufgenommen werden. Und äh, deswegen ist dieses System so genial dafür geeignet. Wenn Sie das auch bei sich haben, wenn Sie alte Bodenbelege haben, einfach oben drauf, bitte keine Teppiche. Das geht allerdings nicht. Untergrund schön staubfrei, sauber machen, ähm, Ebenheit prüfen. Auch da gibt es ja dann halt bei uns auch noch Videos, das können Sie auch nochmal checken. Dann kann es auch losgehen. Wie wenden Sie das an, Seilen Stick, raue Seite nach unten, Folienseite nach oben, an den Rändern schön auf Stoß oder ein bisschen kleinen Abstand lassen und dann einfach ausrollen und hinten mit dem Cuttermesser abschneiden. Wenn Sie jetzt an so einer Stelle angelangt sind, eine Rolle ist geendet und Sie wollen jetzt mit der nächsten weiterlegen, dann machen Sie es bitte nicht so, dass Sie das jetzt hier so Stoß an Stoß legen. Das ist nicht schön, weil an der Stelle keine vernünftige Haftung mehr zustande kommt, wenn Sie mit dem mit Venueschitz oben drauflegen. Aus dem Grunde gebe ich Ihnen einen Trick, Sie nehmen die Rolle, Sie merken, das also ist richtig schwer, das Material, und drehen die einmal, rollen das aus dass Sie diese, diese rechte Seite an die Wand dran fahren, schön auch auf Stoß, ausrichten einmal in aller Ruhe, lassen Sie sich Zeit ausrichten, rollen Sie drüber und jetzt merken Sie, hier vorne ist die eine Kante und jetzt gehen Sie mit dem Cuttermesser und nehmen dann halt eben ein ganzes Stück von mir aus 10 cm und können Sie dann entweder mit irgendwie einem Anschlagswinkel oder irgendwie einem Profil oder wenn Sie wenn es auch können mit der Hand mit einem schönen, scharfen Cuttermesser und ziehen Sie durch beide Trickschallämmung einen schönen, sauberen, kräftigen Schnitt. Dadurch haben Sie eine exakte Kante, die Stelle, die geendet ist, die nicht mehr richtig haftet, ist weg und Sie haben einen sauberen, guten Übergang. Und fertig. Die Planeo Silent Stick haben wir jetzt ausgelegt und jetzt kann man das schon ganz ganz gut sehen. Vollflächig, wie gesagt, Stoß auf Stoß. Auf keinen Fall darf es überlappt sein und was Sie jetzt hier auch ganz gut sehen, an den Stirnseiten rollt sich das hoch. Aus dem Grunde planen Sie bitte einen Tag mehr Zeit mit rein. Also 24 Stunden soll sich das Material jetzt entspannen, die Spannung aus den Rollen rauskommen und dann können wir morgen auch mit den Sheets draufkleben, loslegen das wäre nochmal ganz ganz wichtig. Auch nochmal ein Tipp, bitte immer ein scharfes Cuttermesser oder die Klinge immer ausreichend da, weil Sie brauchen, das Material ist ja, äh, ja, hat Quarz drin, das nach ein paar Schnitten wird immer die vorderste Spitze stumpf, also bitte scharfes Cuttermesser, dann kann es losgehen. Ich freue mich auf morgen, alles Gute, bis dann. Nächster Tag beginnt, Tagesziel ist, diese Fläche heute zu verlegen. Dafür sind wir hier mit dem Team angerückt, Planeo Team, das ist der Herr Pritzgau der Herr Fuchs, den kennen Sie auch schon aus dem Chat und der Herr Klippenstein. Wir wollen zusammen Ihnen zeigen, wie das funktioniert, wie einfach und simpel das ist. Als allererstes wollen wir jetzt eine Linie ziehen für die Vinyl-Sheets und wollen die Linie in der Mitte haben, dass wir in beide Richtungen verarbeiten können. Wir machen das diesmal anders wie bei der Klick, dass wir an der Wand anfangen, wir fangen hier in der Mitte an und holen uns jetzt erstmal die Punkte. Entscheidend ist, dass wir die Linie parallel zur Wand Rüber projizieren. Daraus haben wir jetzt das Maß genommen, haben uns ermittelt den Punkt 3,40 Meter und die Punkte setzen wir jetzt hier auf der linken Seite wie auch auf der rechten Seite und ziehen jetzt gleich mit einer Schlagschnur die gesamte Linie rüber. Die zwei Punkte haben wir jetzt und jetzt äh, kriegen Sie das am aller nicht mit so einem Richtscheit hin, wo Sie jetzt alle zwei Meter die, die Linien ziehen müssen, sondern mit so, eine, mit so einer Schlagschnur. Nehmen Sie sich auch gleich eine Farbe, die man ordentlich drauf sieht. Das ist ganz simpel. Einer hält es fest und den Punkt gehe ich jetzt rüber. Schön straff halten. Schön straff halten und jetzt muss einer, wenn beide es schön gezogen haben, geht einer in die Mitte und ähm, ja, bewegt einmal die Schnur schön nach oben und es fällt nach unten und haben wir sofort die Linie rübergezogen. Perfekt, jetzt können wir die Schnur wegnehmen, jetzt kann man sehr fein sehen, wie sauber die Linie komplett durch den ganzen Raum geht. Jetzt machen wir Folgendes, nachdem, nachdem wir die Schnur gezogen haben, ist es wichtig, mit einer langen Wasserwaage oder einem Richtscheit, also wichtig ist dass über zwei Meter auf jeden Fall, irgendeinen Anschlagspunkt haben, mit, mit dem Cuttermesser die Linie lang zu fahren, damit wir an der Stelle die Folie aufklappen können und die, die Klebefläche freilegen. Das ziehen wir jetzt als allererstes komplett durch den Raum durch, das ist erst erstmal die Arbeit. Den Schnitt haben wir jetzt gemacht und wir wollen jetzt in den nächsten Arbeitsschritt reingehen. Das bedeutet, wir ziehen jetzt an einer, von der einen Seite äh, der, der, der Linie ziehen wir die Folie ab. das machen wir jetzt am besten so. Ich will Ihnen auch zeigen, dass Sie jetzt nicht die gesamte Fläche abziehen, sondern nur halt so weit, wie Sie arbeiten wollen. Das bedeutet so ein zwei Reihen bitte abziehen. Nicht zu viel, weil das ja nachher auch unsere Schutzfolie ist zum Laufen. Kann man das jetzt sehr schön sehen? Die gesamte Reihe ist jetzt auf diese Seite geöffnet. Rechte Seite haben wir jetzt sauber einen Anschlagspunkt. Damit beginnen wir in der ersten Reihe mit, mit, der, mit den Sheets, mit dem Kleben und ich zeige Ihnen das in einer Nahaufnahme. Kommen Sie rüber. Bevor ich starte, will ich jetzt nochmal klar machen, in welcher Richtung wir verlegen. Die Dämmung wurde so gelegt, die Verlegerichtung der Sheets wird so gewählt, damit wir quer über die, über die Däm Dämmung drüber gehen nicht längs. Das sollten Sie im Vorfeld dementsprechend dann auch planen. Wir beginnen jetzt und haben jetzt unseren sauberen Anschlagspunkt und da nehmen Sie Schieds jetzt bitte einmal rechts nach unten, eine Seite hoch, je nachdem wie es für Sie am bequemsten ist und ich habe mich ja jetzt für diese Seite entschieden und richte das aus, genau exakt nach der Linie. Das machen Sie, legen das runter, so wie ich Ihnen das hier einmal zeige, wenn das einmal sauber ausgeführt ist, erst dann mit dem Finger drüberziehen, glatt streichen, hier bitte 5 mm Abstand halten, wir haben ja 17 Meter Länge, also gehen Sie ruhig einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter mit Abstand dran und wenn Sie den einen fertig haben, nochmal platt drücken und dann lege ich gleich auch schon die nächste Bahn. Aber ein kleiner Trick und zwar folgendes, wir beginnen sofort mit der zweiten Reihe, sofort mit der zweiten Reihe, das hat folgenden Hintergrund. Ich möchte an dieser Stelle einen rechten Winkel schaffen, das mache ich am allerbesten, wenn ich die zweite Reihe auch schon reinlege. Das können Sie sehr einfach machen, auch hier wieder, ich habe ja schon wieder einen Anschlagspunkt, gehe so auf die Hälfte im Halbversatz, drücke die Diele rein, drücke sie runter, also hier brauche ich dann auch einen gewissen Abstand, damit ich auch die Linie habe, wenn das fertig ist, auch hier einfach die Diele runterdrücken und schon habe ich hier einen rechten Winkel. Das verhindert, dass ich eventuell irgendwie auf der ganzen Linie irgendwie so links oder rechts wegleite. Das machen Sie, so haben Sie gleich, beginnen Sie gleich mit zwei Reihen und hier können Sie dann auch schon den nächsten ansetzen. Auch hier wieder, man merkt es ja sehr schön, Stoß auf Stoß. Solange Sie es nicht runterdrücken, können Sie es auch sauber arbeiten. Bei der Silent Stick. Und Sie können auch nochmal, wenn Sie gemerkt haben, ich habe mich vertan, nochmal hochziehen und schön Druck ausüben, langziehen an der Linie, lässt sich echt sauber und einfach verarbeiten mit dem Finger drüber. Und das war's. Das ist eigentlich die ganze Technik. Das ziehen wir jetzt einmal durch, immer in diesem, in diesem Versatz der zwei Reihen. Und die Linie machen wir fertig und sehen uns gleich wieder. Die ersten beiden Reihen haben wir jetzt durchgelegt, wie gesagt, knapp 18 Meter durchgehend durch zwei Räume, macht die Stick bequem mit, richtig gut, Abstände einhalten, ganz simpel und jetzt können wir auch von der Seite in die Richtung arbeiten, wie auch in diese Richtung. Jetzt merkt man auch sehr schön, warum wir die Folie nicht so weit abgezogen haben, einfach um die Klebefläche noch zu schützen und jetzt ziehen wir einfach Step für Step, Reihe für Reihe die Klebefolie. Schön nach hinten und so, dass man wunderbar mit vier Mann jetzt hervorragend arbeiten kann. Wir geben jetzt richtig Gas, legen den Raum fertig und wir sehen uns gleich wieder. Wir haben jetzt circa so 20 Minuten gearbeitet und haben jetzt etwa so eine Fläche von 1,20 Meter durchgelegt, 17-18 Meter, wie wir es ja schon sagten. Jetzt ist was ganz Wichtiges. Wir haben sie ja mit der Hand runtergedrückt, aber es sind ja noch kleine Luftbläschen drin und das kriegt man am allerbesten mit so einer Walze weg. Wenn Sie die nicht zu Hause haben und sagen, ich habe ein einmaliges Projekt oder im Ladenlokal, leihen Sie sich das irgendwo beim örtlichen Werkzeugverleih, ist überhaupt nicht teuer, ich glaube so ein Tagessatz 20 Euro oder irgendwie sowas. Aber holen Sie sich das mit so einer Walze, drücken Sie schön sauber die Luft raus und auch bitte darauf achten, alle halbe Stunde Zeit oder immer so partiell jeden Meter. Liegt einfach daran, wenn die Folie abgezogen ist, haben wir ein Zeitfenster so von ca. 30 Minuten, bis dann so die Klebefläche austrocknet, ich sage das mal so ein bisschen, ganz einfach, um es zu verstehen. Ich lege jetzt los, gehe mit der Walze rüber, mehrmals über die Oberfläche, auch quer, und genauso machen Sie es bei, bei sich zu Hause, in dem Augenblick geht die Luft raus und das Ganze, die Verbindung entsteht richtig fest und sauber und ordentlich das machen Sie, wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie nicht noch irgendwo eine Stelle ausbessern müssen. Das können Sie jetzt, wenn Sie merken, an einer Stelle ist noch zu groß Luft oder eine Lücke, können Sie die Diele nochmal hochnehmen und eine neue reinlegen. Wenn Sie das geprüft haben, geht es mit der Walze los. Fläche ist verarbeitet, wir vier haben es sehr gut hinbekommen, in welcher Zeit? Sechs Stunden. Das können Sie auch, wenn Sie ein Projekt haben und sagen, ich habe da ein Ladenlokal, Restaurant, Boutique oder so eine Begegnungsstätte wie hier, dann äh, wollen Sie Ihr Geschäft nicht auf lange Zeit schließen, einen Tag Renovierungsarbeiten und Sie haben einen neuen Boden drinne. Mit dem Planeo Silent Six System können Sie das machen. Venue Sheets zum Verkleben, das ist genau das richtige Material, können Sie bei uns Muster ordern, wir schicken Ihnen haufenweise Muster zu. Sehr, sehr gerne und beraten Sie auch gerne. Hat Ihnen das ganze Video gefallen? Daumen hoch. Wir sehen uns. Alles Gute. Bis dann.